Erstsemesterbegrüßung am Campus Göppingen. Nach der Begrüßung in der Aula durch den Studiendekan gab es wichtige Infos zum Studiengang. Wie immer kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Beim Grillevent mit dem VWI, Verein Deutscher Wirtschaftsingenieurinnen und Ingenieure, und strahlendem Sonnenschein gab es Regenaustausch. Wir wünschen euch allen einen super Start ins kommende Semester.